Ganz herzlich willkommen, liebe YouTuber. Willkommen zu den Sternstunden des Jahres, nämlich die Vorbereitung für die Adventszeit. Und Sterne spielen auch heute in dem Video eine schöne Rolle, ganz natürlich gearbeitet. Und man sieht auch hier, um was es geht. Wir machen heute einen wunderschönen Adventskranz aus Olive, den wir mit schönen, natürlichen Kerzen und nur mit wenigen Naturmaterialien dekorieren. Wie das alles geht, wie man die Kerzen befestigt, wie man das so macht, das zeige ich euch im Video. Aber jetzt gehen wir erstmal in mein wunderschönes Kerzenarchiv, weil da haben wir auch schon viel gearbeitet und es kamen unheimlich viele Pakete hier rein. Aber gleich gibt es mehr davon. Ja. draußen Herbst ist und die Blätter toben, zieht hier so langsam Weihnachten ein. Ich muss hier mal so einen kleinen Rückblick, so einen kleinen Überblick, so sieht es bei uns aus, aber ich drehe jetzt gleich mal die Kamera um und gibt es noch so ein paar Vorbereitungen. Wir sind jetzt schon wie die Mäuschen hier hinter den Kulissen am Arbeiten. Ich drehe die Kamera um, dann zeige ich euch mal ein paar ganz tolle Sachen. Noch mal ein bisschen nachgelegt an Kugeln und habe mal schön viele Größen, auch diese ganz kleinen mit dem Schnippel, diese schönen und habe in allen Farben noch mal eingekauft. Auch äh, auch hier diese Spiegelbeeren, die wir immer so schön gebrauchen können. Und dann gibt habe ich noch heute wunderschön so Sterne gefunden: hm, So Sterne mit Kupfer, ganz toll und auch in, in weiß beschichtet. Und dann noch mal diese großen weißen Sterne habe ich ja auch diese großen roten, die sind auch ein Knaller, ja, die sind wunderschön. Ja, es ist alles hier wohl sortiert, aber kommt mal mit um die Ecke, da gibt es jetzt so die ersten Sachen, ein kleiner Einblick. Hier haben wir die ersten Amaryllis, wunderschöne Amaryllis mit zwei Knospen und ganz oft kommt dann bei so schönen Pflanzen noch eine dritte Knospe noch empor, das sind die weißen Amaryllis. Und die haben hier auch, man sieht hier schon, hier ist die zweite Knospe, die kommt. Und bei vielen sind die zwei schon da. Ah, das sind wunderschöne Pflanzen. Da habe ich auch ein ganz tolles Video, wie man die dekoriert. Hier gibt es so einen kleinen Einblick. So. Hier ist noch Herbst, Herbststrauß. Und da haben wir so kleine Gesteckchen gemacht. Ja, und dann noch mit auf so einen schönen Teller. Ach, das sind auch wunderschöne Arbeiten und dazwischen noch ein Herbststrauß und ein richtig schöner, großer Rosenstrauß, der morgen rausgeht. Und hier, ach, so kleine Weihnachtsvorbereitungen. Aber genug erzählt, wir gehen jetzt mal weiter zum Video. Also, ihr Lieben, herzlich willkommen in meinem schönen Kerzenschrank. Ich habe sogar noch eine LED-Beleuchtung. Nee, wie geht die an? Ja, genau, ein bisschen Stimmung. Ähm, wir mhm. haben hier... Pff, Unheimlich viele Pakete bekommen mit Kerzen und es war, es war echt Arbeit und die sind so schwer, diese Kisten, die Postboten, tun mir auch leid. Es gibt hier schon auch einen ganzen Stapel, ich zeige das jetzt nicht so genau, aber einen ganzen Stapel Reservierungen und man glaubt sich, also es geht unheimlich schnell und viele kennen uns halt auch, ja. Und deswegen ähm, sagen sie eigentlich wie immer, unser Kerzenschrank ist dick gefüllt, wir haben nur Qualitätskerzen und äh, viele Kerzen haben auch wirklich diese Sicherheitsmerkmale, worauf man auch achten sollte. Das heißt, hier ist so ein Plättchen so drin und wenn die Kerze, ähm, ich sag mal ungefähr, Entschuldigung, ich habe dreckige Finger vom Tag, wenn die Kerze ungefähr bis hier runter gebrannt ist, dann geht verlischt die alleine. Ja, Und das ist ganz wichtig, vor allem auf dem Adventskranz, ist ein Sicherheitsmerkmal, weil sonst brennt ja der Adventskranz an. Ja, Und so haben wir wirklich so von, von dick bis dünn und höher, also viele Größen, an Kerzen, ähm, die Hauptweihnachtsfarben sind natürlich wie immer weiß und rot, ja, da beißt die Maus keinen Faden ab und was sich auch unheimlich großer Beliebtheit erfreut, ist in der Tat dieses schöne Altrot, ja, dieses kräftige ähm, oder wirklich dann, was noch weitergeht, äh, dieses Weinrot, das sind die Farben, die lieben die Leute und ähm, dann gibt es natürlich auch noch diese schönen Metallicfarben, ja, Metallic nicht nur in Rot, sondern die gibt es auch Metallic, gibt es auch in Weiß, ja, dieses schöne Schimmer. Ich drehe es mal ein bisschen, dann sieht man es auch, ja. Das ist so ein richtiger Perlmutschimmer, ist also sehr, sehr, sehr edel. Und ich habe in der Tat wirklich nur Qualitätskerzen. Das ist, auch, das ist auch super wichtig, weil diese Kerzen, die tropfen nicht, die wir hier haben. Die Leute fragen auch immer wieder, ja, und haben natürlich auch Angst um die Tische und so. Ähm, sicherheitshalber, es ist immer gut, was drunter zu machen. Und was bei Kerzen halt auch ganz wichtig ist, ich hatte auch mal einen Kunden, der hat sich dann mal ähm, Billigkerzen gekauft. Der hat dann äh, seine äh, Geschäftsräume neu gestrichen und es war dann der Spareffekt. Es hat, leider, ähm, es hat leider nicht gelohnt und Kerzen sind auch leider teuer, aber es lohnt sich und da würde ich also ke auf keinen Fall sparen. Und wir haben ja heute diesen schönen Olivenkranz und ich habe jetzt als Farbe für diesen Olivenkranz die Kerze in Sahara äh, gewählt, weil ich finde, das ist so schön, so natürlich. Und das ist jetzt eine Farbe, die war also in den letzten Jahren ähm, ruckzuck ausverkauft. Ich habe dieses Jahr wieder viele da, ich habe viele bestellt und ich fand diesen Naturton ganz toll zu der Olive. Und da machen wir jetzt auch kombiniert mit, mit Naturmaterialien diesen wunderschönen Adventskranz aus Olive. So wie ihr seht, habe ich jetzt hier extra ein Tuch vorbereitet, dass die, Kerze, dass die Kerzen auch immer gut stehen. Wenn man Kerzen, also wir müssen die jetzt heute nicht andraten, aber wenn man Kerzen andratet, würde ich auf jeden Fall immer so ein Tuch nehmen, würde die Kerzen dann schön auf das Tuch stellen, weil viele machen ihre Kerzen eigentlich schon beim Andraten kaputt, ähm, finde ich, äh, ja, muss nicht sein. Und mein Gedanke ist heute, also diesen, ich nehme diesen schönen Olivenkranz, dieses tolle mediterrane Material, dass der so ein bisschen buschiger ist, habe ich, habe ich also an manchen Stellen etwas Moos dazwischen geklebt. Und ich möchte gerne die, äh, die Kerzen auf diesen Birkenscheibchen in den Olivenkranz stellen. Ja? Und damit ich diese äh, Birkenscheibchen hier festmachen kann, muss ich natürlich erstmal die muss ich schön fixieren, das heißt ich nehme jetzt die Bohrmaschine, man hat es ein bisschen kracht, da bekommt ihr dann Musik auf die Ohren dafür, und äh, bohr diese Birkenscheibchen an zwei Stellen an und dann geht es mit dem Draht weiter. Aber jetzt muss ich erstmal die, äh, ja, die Basis dafür schaffen, dass wir diese Birkenscheiben auch befestigen können. Go, go, Also zum Thema Kranz wickeln, habe ich ja ein ganz tolles Video gemacht mit dem Steineiche-Kranz, äh, mit diesem Mediterranen. Es gibt natürlich viele, die auch gerne Olive, Eukalyptus, Steineiche, die gerne solche schönen Materialien nehmen wollen. Und da ist das natürlich eine, äh, mal eine super schöne Abwechslung, wenn man äh, diesen, ja, wenn man mal so ein anderes Material hat. Ähm, ich, so, ich muss jetzt erstmal kurz denken. Genau. Wird jetzt hier an vier Stellen also ich habe einen relativ dünnen römer unter diesem Kranz drunter das heißt ich habe diese birkenscheibe extra nur an zwei Stellen gedrahtet und dann gehe ich mal mit dem draht ja ich gehe mit dem draht durch die birkenscheibe so und eine gute Drahtschere ist natürlich auch immer wichtig So. so und jetzt und der draht der sollte auch der sollte auch auf jeden fall schräg angeschnitten sein wenn man den mit der hand nicht so gut anfassen kann geht mal an den werkzeugkasten von eurem mann da gibt sicher eine Kombizange. zange sagen, sind immer klasse zum Arbeiten, wenn man ein bisschen mehr Power braucht. Und ich auch ich habe die nicht immer in meinen Händen. So Gut, jetzt habe ich den Draht zumindest hier schon einmal schön durchge, ähm, da durchgezwirbelt. Und um den, um den Draht durch den Strohräumer zu bekommen, ähm, fasse ich diesen Draht extra hier unten an. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich den da oben anfasse, dann verbiegt er sich. Ja? Fasse den, fass den hier unten an und ich mag auch schon vom Gefühl her, ich bin schon durch. Ja? Ähm, jetzt muss ich natürlich die, die nächsten Drähte nehmen und erstmal diese vier Birkenscheiben andraten. So, weil ich jetzt mit dem ersten natürlich schon ein gewisses Maß habe an Länge vom Draht nutze ich das, schneide mir noch mal drei solche Stücke zurecht. dann muss ich nicht jedes Mal abmessen. So, ich nehme den Draht auch relativ lang und ich zeige euch auch gleich, warum ich das mache. Das hat seinen Grund. So, Wichtig ist auch, den Draht auf jeden Fall schräg schneiden schräg schneiden. Warum? Ähm, weil ich dann besser durch den Strohrömer komme. Ja, wenn ich den Draht glatt, stumpf abschneide, dann, ähm, dann komme ich nicht so gut in den Strohrömer rein. Wichtig ist, die Position jetzt genau richtig festzulegen, weil hier kann ich nachher So, das kann ich nachher nicht mehr verändern. So, also man sieht, dass auch ich ein bisschen arbeiten muss, um diese Drähte alle schön durch die Holzscheiben und durch die durch die Holzscheiben durchzubekommen. So. Und was ich jetzt mache ist, warum, äh, beziehungsweise der Grund, warum ich die Drähte nicht so kurz gewählt habe, ist, ich, ich mache diese Drähte, ich biege die um und mache die dann in den Strohräumer rein. Das heißt, die Holzscheibe, die kommt auf jeden Fall nicht mehr raus. Ja, so, genau, ein paar Schläge ähm, ermöglichen, dass die jetzt schön fest sind, immer die Drahtenden nehmen und in dem, in dem Strohrömer versenken. Wenn ihr diesen Kranz jetzt auf den Tisch stellen wollt, dann müsst ihr natürlich hier noch mal was drunter machen, was weich ist, weil ansonsten ist das Risiko da, dass der Tisch verkratzt, aber das hat man natürlich beim Adventskranz auch, weil eigentlich macht man ja beim Adventskranz versenkt man ja diese Drähte auch. Ja, so einmal schief Ja Auch noch ein Video. So, Terra. Also unsere Holzscheibchenbasis ist jetzt äh, da. Das ist wunderschön. Wie gesagt, man kann, man könnte jetzt noch, wenn man ein bisschen den Kranz pushen möchte, man kann ein bisschen, äh, auch ein bisschen Moos nochmal dazwischen machen. Man kann es jetzt auch so pur lassen. Und jetzt kommt es natürlich, jetzt kommt das, die schöne Sache. Jetzt kommen natürlich meine Kerzen nicht falsch rum, sondern richtig rum. ja. Und ich finde es auch ganz schön, dass die ähm, Holzscheiben ein bisschen größer sind als die Kerzen, weil man kann ruhig diese schöne Kerze sehen. Ähm, allerdings ist natürlich der Draht, wenn ich jetzt die Holzscheibe nur draufstellen will, dann, ähm, dann habe ich zu viel Spiel. Ja, das ist jetzt, das ist halt dann nicht optimal, aber es gibt ja für alles Abhilfe und ich habe hier ein wunderbares Hilfsmittel, gibt es auch bei Floristik24, das sind halt einfach der Frisant für, für Floristen, <lacht> wie immer, das ist äh, Oasis Fix, das ist ein Knetfix und das ist jetzt so eine schöne Knetmasse, die, ähm, man nimmt diese knetmasse macht so ein kügelchen ja möglichst wenn man möglichst warme hände hat ist das toll und kann diese kügelchen zwei stück <lacht> nicht zu klein ja damit der draht auch ähm, gut überspielt wird macht zwei kügelchen und macht Moment, ich muss das muss immer erst mal ins rollen kommen in meiner hand und dann funktioniert so wenn ich aus diesem flachen stück eine Rolle gemacht habe, meine Hände sind zu kalt. Je wärmer die Hände, desto besser ähm, klebt das. Ja, das ist dann natürlich super. Und ich mache dann einfach nur so mit, zwei, so mit zwei kleinen Stellen fixiere ich diese Kerze. Und das Schöne ist auch, wenn ich jetzt wirklich die Holzscheibe ein bisschen schief hätte, zum einen kann ich sie gerade biegen, weil hier unten habe ich ja den Draht und äh, zum anderen kann ich mit Knetfix theoretisch einfach auf einer Seite mein Kügelchen ein bisschen größer machen als auf der anderen und kann dann natürlich auch mit Knetfix ausgleichen, das heißt, die Kerzen sind in jedem Fall gerade. Ja, ähm, also man kann auch drei Kügelchen, Was mein Gedanke war jetzt links und rechts von dem Draht, So und dann natürlich schön kräftig andrücken. Das heißt, ich musste diese Kerzen jetzt also nicht mal draten und kann die nur so, so, schön fixieren. So, also wir Floristen, wir stellen ja immer auch, wenn wir was angucken, stellen ja auch immer die Dochte grad. Ja, ich würde nie in den Laden an Kerzen stellen, bei denen die Dochte so liegen, es geht gar nicht. Deswegen ist es immer so eine, machen Sie eine berufstypische Handbewegung, aufstellen der Dochte. Ich finde den Kranz jetzt schon so sehr schön, sehr, sehr natürlich. Ich möchte ihn aber gern noch minimalistisch dekorieren. Und was mir immer sehr gut gefällt, ich finde, ist dieses Naturmaterial zu der Sahara-Kerze auch toll, was mir immer ganz gut gefällt ist, ähm, wenn es einen, einen Übergang gibt zwischen der Kerze und der Birke und ich bin ein totaler Fan davon, einfach nur so einen Wollfaden, der muss natürlich unten sein, ziemlich tief, weil ähm, zum einen, dass er nicht anbrennt ja, und zum anderen, dass er eben diesen schönen Übergang und dann nur so einen lässigen Knoten, äh, Knoten geschlungen Und ich würde ihn auch, ich würde es auch gar nicht ankleben, ähm, sondern ich würde es einfach nur so ähm, ganz lässig sitzen lassen. Und so haben wir schon einen, einen tollen Übergang geschaffen zwischen, zwischen diesem äh, Birkenstückchen und den Kerzen. Und ich mache das auch bei weißen Kerzen mit einem cremefarbenen Band total gern. Ähm, manchmal sage ich auch so, hm, da fehlen jetzt nur noch die Bändchen. Oder auch bei roten Kerzen mit Karobändchen finde ich auch toll. Ich finde es schön, wenn das Bändchen zweimal rumgeschlungen ist. Das ist eine Wolle, die habe ich mal in einem Urlaub entdeckt. Ich bin immer, ihr wisst ja mittlerweile, dass ich auch im Urlaub äh, immer auf Jagd bin und immer Ideen suche. Und die, diese Wolle ist mir mal im Urlaub über den Weg gelaufen. Und jetzt kommt sie im Advent zum Einsatz, ist doch schön, oder? Die kleinen, die kleinen Urlaubsfreuden. Äh, Olive ist übrigens so ein Grün, das, bei dem es auch sehr gut ist, sie mit dem, das mit dem Verdunstungsschutz einzusprühen. Ähm, dann hält die Olive länger. Ja, oder ein bisschen feucht ansprühen. Das ist äh, bei, Auch Olive ist, ähm, bei die, die ringelt sich dann irgendwann ein, wenn die ein bisschen trockener wird. Dann ist die natürlich nicht mehr so knackig. Ja. Weil so, wenn die Blätter frisch sind, dann sind die noch so schön auseinander und so breit. Und wenn die Olive eintrocknet, dann, äh, dann ringelt die sich ein. Und deswegen lohnt es sich natürlich mit solchen Sachen, die ein bisschen anzusprühen. Und es ist auch gut, dass Materialien drin sind, die jetzt mit Feuchtigkeit äh, kein Problem haben. Ich habe bewusst bei diesem Kranz auf Kugeln komplett verzichtet, weil ich finde ihn so schön natürlich. Ich möchte, ich möchte gar keine Kugeln reinmachen. Ja? Weil ich hatte auch letztes Jahr Kunden, die haben gesagt, sie wollen gern so einen schönen Kranz. Aber sie wollen den, sie wollen nur wenn, dann ganz wenige, ganz kleine Kugeln. Und Also die Sterne müssen auch gar nicht geklebt sein. Ja? Also man könnte theoretisch auch die Sterne hier an die Kerzen kleben. Oder einfach so dazwischen, ganz lässig dazwischen dazwischenlegen, äh, die Sterne. Aber mehr, mehr würde ich bei diesem Kranz gar nicht machen. Ich finde, die Deko reicht. Der, ist jetzt, der sieht jetzt super schön aus. Und wir sagen auch manchmal, wenn wir arbeiten, sagen wir einfach, ich höre jetzt auf. Und ich höre jetzt tatsächlich auf und ich hoffe... Ich hoffe und freue mich, nein, ich freue mich immer total über diese vielen vielen vielen vielen lieben Kommentare und es ist äh, euer Feedback ist total klasse und es animiert es animiert zu permanent neuen Ideen und auch der Blick hinter die Kulissen den zeige ich euch total sehr sehr gerne und da es auch wenn wir wenn hier hier wegen dem Advent brummt und da ist es hier nicht so ruhig wie heute da wird es ja auch einiges zu gucken geben. Das kann ich euch, das kann ich euch versprechen. Aber im Moment ist es ruhig und im Moment gibt es einfach diese Ideen. Und ich freue mich total auf eure ganzen Kommentare und auf, auf euer Feedback, weil das macht immer super Spaß. Ganz liebe Grüße, viel Spaß beim Nachmachen. Ähm, Olive könnt ihr auch selber wickeln. Ich blende euch nochmal den Link ein zum Kranzwickeln, das Video äh, Kranz wickeln. So wie ich den Steineiche-Kranz gewickelt habe, kann man analog auch die Olive wickeln die es ins Spitzen schneiden und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich einfach, dass ihr dabei seid. Bis bald, alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.